Wieso Volatilität eine Freundin für aktive Investoren ist? Meine 15% Rendite bei der SEBA-Aktie gerade gestern. Das Geld ist das einzige Gut, das sich beim richtigen Einsatz von selbst vermehrt. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Mein Name ist Ina Jagel und hier ist mein Kanal und falls du mich noch nicht abonniert haben solltest, dann kannst du es jetzt tun. Auf meinem Kanal findest du viele Videos zu unterschiedlichen Themen rund um Geld arbeiten lassen, online Geld verdienen. Ich bin eine private Investorin und es dreht sich hier alles um Geld sparen, um wirtschaften vom Geld und das Geld vermehren. Das letzte mag ich am liebsten. Und in meinem heutigen Video geht es um Volatilität und wie ich sie nutze, um die Rendite zu kassieren, indem ich in die Aktien investiere. Volatilität wird befürchtet von vielen. Und was ist Volatilität? Da sind diese Kursbewegungen, die, wenn Volatilität nach oben geht, dann freuen sich alle, weil dann steigt, steigt Aktienwert an und dadurch auch die Renditen. und Viele befürchten, wenn die Kurse runtergehen, fallen, dass sie ihr Geld nicht wieder zurücksehen. Also, und für mich ist das Dritte. Ich nutze die Volatilität, indem ich nach VCA-Strategie, also Value-Cost-Average-Strategie, meine Aktien kaufe und verkaufe und in diesem Kurzvideo demonstriere ich dir meine 15% die ich gestern kassiert habe bei der Silberaktien Pan American Silver Corporation und ich möchte dir einfach ganz kurz zeigen und ein wenig erklären, vielleicht wäre es auch für dich ein Vorteil, ein Profit am besten, indem du es dir einfach ansiehst. Solltest du mich noch nicht abonniert haben, dann tu es jetzt und ich lege jetzt los. Konkret geht es jetzt hier um die Silberaktie und ich werde jetzt meinen Chart ein bisschen vergrößern. Und ich, ich nutze diese Kurzbewegungen in den Aktienkursen und kassiere 15% Rendite. Wie ich schon erwähnte, nach einer Strategie und so ist es auch dieses Mal gelaufen. Ich habe gestern meine Rendite kassiert, als die Aktie auf 17,34 Euro gegangen ist. Und jetzt und zeige ich dir, wie ich das gemacht habe. Und mein erster Einstieg in die Aktie habe ich im August 2022 gemacht, indem ich die Aktie hier bei 15 Euro und 0,018 Cent gekauft habe. Du siehst, dass ich hier gewisse Linien habe. Das ist alles aus dem Konstrukt der, In der Investmentstrategie, nach der ich vorgehe. So, und dann fiel die Aktie im Kurs. Und dann habe ich sie noch einmal gekauft. Und zwar, den zweiten Einstieg war bei 14,17 Euro. Also hier einmal bei 15,02 Euro. Und dann verlor die Aktie nach meinem Wert bei 14,17 Euro. Und ich hätte auch die weitere Einstiege gemacht, wie du siehst. Ich habe jetzt bis minus 80 Prozent ausgerechnet. Man kann noch mehrere... Ähm, Einstiege machen hätte ja auch sein können, das ist wie in der Vergangenheit, dass die Aktie nach unten auf diese Kurse runter geht. Aber sie hat sich anders entschieden, wie der ganze Markt, mal hin und mal her und ist gedreht und hat sich nach oben bewegt. Und nach oben bewegt hat sie sich bis zu 17,34 Euro und ungefähr hier in dem Bereich war mein Durchschnittspreis bei 15 so. Ungefähr hier auf der Linie, wo das weiße Kreuz ist, stand mein Durchschnittspreis. Ähm, Und gestern, als die Kurse sich nach oben bewegt haben, habe ich einen Stop-Loss gemacht, denn ich wollte meine 15% mitnehmen. Damit muss ich alle Aktienanteile verkaufen. Und gesagt, getan. Die Aktie, die Aktie ist, ich vergrößere das ein wenig, die Aktie ist erstmal nach oben gegangen und dann etwas nach unten und dann wurde mein Stopp los oder ausgelöst und ich habe meine 15% Rendite einkassiert. Und so mache ich die ganze Zeit. Ich investiere nach kurzfristigen Strategie oder mittelfristig, je nachdem. Betrachtet vom August 22 bis jetzt April 23 habe ich 15% in den etwa über fünf Monaten einfach Rendite einkassiert. So, das Geld habe ich vor, in eine, eine andere Aktie zu investieren und zwar, die ich auch strategisch ausgerechnet habe und bereits Einstiege habe in der Aktie. Es handelt sich hier um die General Motors Aktie, natürlich in Euro, du siehst, habe ich auch hier schon vorbereitet. Und mit der General Motors Aktie habe ich heute eine Limit Order gesetzt. Das werde ich sehen, wie sie ausgelöst wird. Aber den ersten Einstieg in die Aktie habe ich bei 37,20. Ähm, und was war denn das? Ah, oh, das war im Februar 22, gar nicht so lange her, also dieses Jahr gemacht. Und meiner Rechnung nach verlor die Aktie bereits bis zu diesem Zeitpunkt etwas über 50% an Wert. Und... Ähm, sie lag zwischen 40 und 50 vielleicht 51 52 und dann habe ich einen einstieg gemacht und jetzt verlor die aktie weiterhin um 13 prozent und jetzt habe ich das geld was ich von der silberaktie genommen habe möchte ich reinsetzen und investieren also sprich nachkaufen meine general modus zweite rutsche aktien um meinen durchschnittspreis zu verringern so meine Limit Order ist jetzt auf 32,05 Euro. Und die Aktie, wir gehen jetzt mal auf den 1 chart und schauen wir, wie sie sich bewegt. Mal an. Also mein gewünschter Preis ist 32,05 pro Stück und die Aktie steht jetzt bei 32,8. Das könnte ja im Wald der Fall sein, dass sie mir einfach so in mein Portfolio läuft. Und wie das ausgehen wird, erfährst du demnächst wahrscheinlich in einem von dem nächsten Video. Ja, konkret ist das so, dass, ähm, wie der Costellani schon sagte, den zentiere ich immer wieder gerne. Man muss kaufen, wenn die Kanonen donnern. Und diese Situation kann man jetzt auch im Markt sehen, so wie die Kurse gefallen sind, ja, und einfach nutzen, die Gelegenheit. Und nach meiner Strategie auch eine Watchliste, wo ich diese Diversifikation im Portfolio ja längst angelegt habe. Und ähm, nach der VCA-Strategie habe ich entsprechende Instrumente, die ich anwende. Da sind Teile davon, die du siehst mit diesen Niveaus, mit dem vorgezeichneten und kalkulierten Niveaus. Ich platziere meine Limit Order und kaufe günstig, also passend nach der Strategie, also meine Werte ein. Also genau gesagt, wenn die Aktie jetzt gekauft wird mit der Limit Order bei 32,05 Euro, dann würde ich auf ein Niveau zwischen, ja so bei minus 66 Prozent sein, minus 66 Prozent, Falls du dich wunderst, dem Chart nach sieht es auch so aus, als ob der Preis schon erreicht wäre mit den 32,02 Euro. Ähm, ich ähm, sage es dir, dass es aber noch nicht so ist. Ich kaufe und verkaufe, also sprich handele meine Aktien mit Trade Republic App. Link dafür ist unter dem Video, falls du dich dafür interessierst. Und das Instrument bei Trade Republic ähm, ist darauf eingestellt, dass da auch nochmal ähm, verschiedene Kosten berücksichtigt werden. Und äh, dafür muss diese Kosten noch berücksichtigt werden. Das macht aber Trade Republic alles für mich und äh, bei dem Trading View ist jetzt nur reiner Kurspreis und daher ist meine Limit Order auch noch nicht ausgelöst. Dann, so ähm, sollst es wissen, die Transaktiongebühren, die im Hintergrund bei jeder Aktion laufen, sind auch nicht zu vernachlässigen. Was ich dazu noch sagen werde zum Schluss, so ist mein Vorhaben, so werde ich jetzt demnächst machen und äh, wenn das Video gefallen hat, dann bitte ich dich um ein Like und abonniere. Aktiviere auch die Glocke, dann bekommst du auch regelmäßig Benachrichtigung. soweit ich einen neuen Short oder ein neues Video hochgeladen habe. Da findest du ganz viele Themen ähm, rund ums Geld und wie man das Geld vermehrt. Ähm, mein Portfolio ist diversifiziert und ich habe mit der Zeit einfach den Dreh rausgekriegt und habe mir eine Watchliste erstellt, nach der investiere ich auch, also wie gm aktie die ist auch auf meiner Watchliste, mit der strategischen Ausrechnung, Kalkulation dafür. Und wie der sagt, da kaufen wir die Kanonen donnern. Das ist die Situation, in der wir jetzt befinden. Da lege ich einfach meine Schablone mit der Strategie an und dann schaue ich in was ich investieren kann. Also wenn du da dazu etwas lernen möchtest, dann Lohnt sich, meinen Kanal zu abonnieren. Das Geld ist das einzige Gut, das sich beim richtigen Einsatz von selbst vermehren kann. Ja, und an der Stelle möchte ich mich ähm, bedanken bei dir fürs Zuschauen und fürs Abonnieren auch. Alle passenden oder interessante Links findest du unter diesem Video. Ja, zum Schluss kann ich nur sagen: leg dir eine Strategie zu und platziere den Order mit 3Republic zum Beispiel. Und kaufe günstig auf jeden Fall die Aktien und verkaufe sie, wenn du deine Rendite erreicht hast. So mache ich das auf jeden Fall von Monat zu Monat. Und letztes Jahr habe ich über 520% Rendite gemacht mit meinem Portfolio. Also, ich kann nur sagen, bis demnächst im neuen Video. Bis dann.